Weiter geht's hier in pokémon Schild. In dem Turnier letzte Folge haben wir Kate besiegt und Betis sogar auch. Und nun, wir starten nun in die zweite Runde des Final Turniers. Welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende dem Champ gegenüberstehen? Weiter geht es mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Final Turniers. In der ersten Runde konnte Michael sich nun im unerwarteten Kampf gegen Betis durchsetzen und hat selbst Arenaleiterin Kate bezwungen. Wird sie ihre Siegsserie fortsetzen? Nicht, wenn es nach Ihrem Gegner geht. Applaus für Neo, den Schweigsam! Hallo. Ich bin's wieder. So scheint's grund in Form zu sein. Ich kann mich noch nicht gut an dich erinnern. Weil du bist der stärkste Challenger, der je in meinem Stadion aufkreuzt ist. Ja, lass uns kämpfen. Äh, Okay, Neo. Das mache ich doch gerne mit links! Oh, noch manchmal durch rechts! Oh, let's go! Zwürfenst? Oh, Digga, übertreibt! Yo, einfach ein freaking Zwürfenst! sehen! Ich will mich am liebsten irgendwo verkriechen, aber ich werde kämpfen! Also, alle sehen zu, hatte gesagt, nicht alles zu sehen. Ich habe die falsch gelesen, sorry. Egal, ich schieß ihn ab und das war für die. Uh, Kein Problem. piu Er lebt noch. Oh Gott, auch sein Mund, Alter. Ja, das ist übrigens sein Mund. Und soweit ich weiß, ist oben das Ding da in der Mitte. Das ist ein Auge. Unten das in meinem Körper, an seinen in seiner Brust, das sind nicht die Augen. Soweit ich weiß. Ich glaube, es ist halt nur der Ort für seinen Mund. Es ist gerade eine Vollhandlung war eine Vollheilung. Vollheilung. Voll der Rotz, die Vollheilung. Was soll, da? Was soll das da? Soll das da? Soll das da? Soll das erlebt Er lebt nicht mehr. Er war das schon vorher nicht. Er war ein Geist. Hut <lacht> die Level up. Nice. mortipot Oh oh. Sollen wir aufpassen? Ich tue erstmal zwei rein damit er mir nicht wehtun kann, weil er ist der Geist. Und ich bin der Normal. Jetzt gucke ich mal, was der effektiv ist. Kampf nicht oder? Ne, nee, wirkungslos. Ja, aber auch gegen mich, deshalb passt das. Mm, mm, mm, mm, mm. Äh ich würde sagen Kusi. Kurz genau Kusi. <lacht> Heute haben wir vor, das meiste hier zu schaffen. Heute habe ich nicht, vor den zu besiegen in dieser Folge, weil das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Außer wir es aus irgendeinem Grund, Leute. Das wäre lustig. Aber ich bezweifle, sagen wir so, ich bezweifle, dass wir schaffen. So. Bürde. Boah, du bist so uncool. Schutzschild. Mimi. Ich hasse Schutzschild. Wer kam auf die Idee? Wow. What were they thinking? Wow. Eine AP verschwenden. Uh, super. Was? Und ich... Oh nein. Was? Seit wann kann der... Och, nee... Äh, nein, auf! Seit wann kann der Spukball... Seit wann kann der Spukball... Der wird auf jeden Fall anfangen. Sind wir ein kleiner Spukball? Das bringt nichts. Es bringt nichts. Bevor ich alle einsetze, bringen wir es sofort zur Strecke. Ich habe keine Lust. ist zu schwer hier. Puh. Digga, das Vieh ist stark, ist frick. es frick. Schieße sofort ab, Digga. Was soll ich denn machen? Der will mich doch echt verarschen. wenig er muss auf jeden fall schlafen sonst habe ich keine chance oh. wieso dafür anfangen sind die, ist es doch schnell oh. Was ist denn das für eine Rotz hier? Ich habe schon gar keine Lust mehr auf irgendwas, ich bin unmotiviert wie sonst was. Ach Nio ey, ich hab dich gemocht Nio, ich hab dich gemocht. Und dann machst du sowas? Scheiß auf die Heilung ey. Ich switch jetzt rüber. Ich muss versuchen den zu one-hitten irgendwie. Ja, war klar. Natürlich macht er das. Na, natürlich! Alter. Ach was, ich lebe noch. Achso, ich hab noch ein KP. Ich hab noch ein KP. Bitte lass mich nicht angreifen. Bitte. Mhm. Ja, cool. Mhm. Natürlich, natürlich, natürlich. Was so? Mhm. Was so? so also, ja. ja. Yes! Das hatte ich gehofft. Weil das Vieh hat nicht viel Leben. Aber hat eine Rüstung wie sonst was. Deshalb hat es auch Bruchrüstung. Und ist ultra stark. Die Verzerrung hilft mir. Ich habe auch noch Genesung. Ich muss echt sagen, Krimi hat mir immer in der Nothilfe geholfen. In der Not geholfen, was auch immer, ja. Und dafür liebe ich mein Krimi bin sehr stolz darauf, dass ich das ins Team, in Team gelassen habe. Ja, ihr seht ja das, Digga, das Vieh. Guck mal hier, zack. Vollstreffer war das so gewesen. Gut, jetzt mal so in seinem richtigen Kampf. <lacht> Skilabra? Noch mehr OP-Pokémon vielleicht? Ich weiß ja nicht. Aber so langsam wird es lächerlich, oder? Findest du nicht auch drei Beleber? Ob Kimi das aushält? Warum ist, Spooker, ist die Animation für spuk war auf einmal in diesem Spiel so kacke? Verteidigung ist gesunken. Ja, da muss ich eigentlich was machen. Hier ähm, da kurz. Natürlich ein Volltreffer, natürlich. Natürlich. Was noch sonst? Ja, es ist Typ auch, äh, weil es ist Geistfeuer, deshalb ist er wirklich. Borgaston. Sein vorletztes Pokémon, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich kommentieren soll. Ich bin schockiert. Dass dieser Kampf so bestialisch schlecht gelaufen ist. Das war. bei Kate was anderes. Aber hier, Digga. Oh, Gengar, ey, da will mich doch verarschen. Weil das Pokémon ist ganz allein. Wie traurig, wie beängstigend. giga Max gengar cool. Na ja, komm. Ich will das Laber nicht von ihm hören. Ich will das einfach skippen. Ich will plus drücken und dann skippen. das skippen. Jetzt heißt, muss ich zweimal die e zum abwarten, weil der muss auch nochmal machen. Und der redet ja auch nochmal. Deshalb dauert das auch noch mal länger. Das ist nervig. Bei mega entwicklung ist auch nicht so lange. Dann machst du einfach tschum, tschum, tschum, tschum, tschum, und dann bam, ist es da. Und hier? Ja, tauch alles nur Okay, die Scheiße. Ja wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge dann gegen Didon kämpfen. Ich, jetzt mal, Hö? ich dachte mir grad, wo ist der hin? <lacht> der warme <Warmbruch>. Boden. <lacht> so. Verreeeeeegg in deinen Mund! Schluck, schluck alles! Was Was ist das für eine Attacke? Die Attacke kann nur eingesetzt werden, nachdem alle verfügbaren Attacken ausgeführt worden sind. Äh. äh. Also muss ich Gegenschlag, Kopflos und einmal einen mindestens einmal eingesetzt haben, damit ich das nicht Aber guck mal, das ist stärker als Risikotage. Äh, Risikotegel macht man sogar Damage an mich selbst. Deshalb lasse ich das. Also suche ich Zuflucht rein. Okay. Puh. Wer wird der letzte Kampf sein, Frau Vielleicht. Konnte ich durch den Maske nicht sehen, wie stark du wirklich bist. Mike hat es geschafft, mit Bravour meistert sie die zweite Runde. So eine Wette. Bist du stark für mich? Und ich hoffe, dass du noch stärker wirst. Starke Trinder finde ich gut. Wer wird unserem haltbaren Challenger im entscheidenden Kampf gegenüberstehen? Wird es Ness, der deiner Verweigerer, oder doch Roy, der Drachensturm? Bleiben Sie dran! Hier sind die Ergebnisse von Runde 2. Roy hat gewonnen. Oh Gott, gegen Roy nochmal! Oh wie es aussieht, hat Roy mit Ness kurzen Prozess gemacht! Uff, oh armer Ness. But okay. Hey, nicht schubsen, Mary! Oh, Meike, tut mir leid. Nach meiner Schleppe wollte ich unbedingt das Nest nicht als Revanche besiegt. Aber was macht mein großer Herrbruder? Er fliegt sofort im Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, Ness. Jetzt denkt bestimmt alles, unsere Familie nicht auf dem Kasten hat. Ach was? Ihr weißt doch, wie stark Roy ist. Und dafür, dass ich komplett auf Deiner Max verzichtet habe, konnte ich echt gut mit ihm mithalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt, also ich, das bin ich mir ganz sicher. Das ist mir schon klar. Ich habe genau gesehen, was für einen tollen Kampf du hingelegt hast. Aber genau deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich wollte dich auch. Ich bitte dich, Maike. Schau dir den Titel. Ich freue dich auch an. Sorry, das dass wir dich gerade mit unserem eigenen Drama und Kotelett ans Ohr gelabert haben. Aber das ist nicht das Letzte, das du vor dem einen entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy, warte schon auf den Platz auf dich. Zeig ihm, was eine Hacke ist. Ja, das ist komplett schlapp. Okay, gegen Roy und dann in der nächsten Folge gegen Elion den Champ. Let's go! Let's go! Meine Damen und Herren, es ist soweit! Der letzte Kampf des Finalturniers beginnt! Wer wird sich das Recht erstreiten, den unschlagbaren Delion herauszufordern? Wird es Mike sein, der glänzende neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Rivale des Champs sein, Roy, der Drachensturm? Hä, <lacht> hey, jetzt hast du es also bisher geschafft. Du bist echt eine Nummer für sich. Denon hat die richtige Entscheidung getroffen, weil sie dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als möchte ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen den antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfer ausgerichtet habe. Du denkst nun sicher, für wen hält sich der Typ? Er hat doch das letzte Mal schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen roll kennenlernen. Na, naja, ist ja jetzt hier Einzelkampf, kein Doppelkampf. Meinst du nicht Drachen-Pokémon? Du kannst mir jetzt sehen, dass Kuchel Drache ist. Das ist der Typ Feuer. Das ist ja genauso wie mit Glurak, ey. Dirre! erzähl vor der Kraft der Sonne. Cool, wenn du meinst. Gut, hey. Sorry, Bro, ne, aber tschüss. Yeah! Was kommt nun? Viscogon. Habe ich keine Ahnung was dagegen Ding ist, das bleibe ich erstmal dort dran zu Oh, das ist die letzte Entwicklung! Schau, das ist die Vorentwicklung! Warte, das tropft! Warum tropft das da? Okay, cool Oh stimmt, habe es noch nie gesehen, deshalb weiß ich es nicht Egal, ich schieße einfach ab Passt schon Yeah, I can't help them, bro yeah Äh, doch ein großes Problem blau ich sehe es mmh. uff Donnerwetter komm schlaf mal ein hier Luke. Zupf sogar oben am Kopf am Hals Vegetarier Was? Es wacht sofort auf und kriegt einen Angriffsboost Macht regen Really? Es regnet so ein geiler Regen, weil ich bei mir auf dem Hals geil, habe, im Körper, super cool. Also, mal. Komm, wir schlafen. Wie viel Schaden macht das? Ich bin so schwach. Wieso wacht der Instant auf? Ach nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich muss weiter kämpfen, Auch wenn ich so viel Wind Damage mache. Ich bin robust. Und die anderen sind es nicht so sehr. Zwoller vielleicht, aber ich weiß nicht. Ich würde sie ihm nicht zutrauen. Ja. Warte also mal. Ich muss die ganze Zeit Schallwelle einsetzen. Bis das Vieh stirbt. Oder er ist es halt. Also, nach der nächsten Attacke setze ich einfach Synthese ein. Passt. Okay, Regentanz ist zu Ende. Ja, komm, einmal halt noch raus. Eigentlich will ich gar nicht heilen. Aber ich glaube, er halt auch. Deshalb heilig. Ja, wusste es. Okay. Das mit Regenwetter ist das nicht so sehr viel? Uff. Das ist erst das zweite Pokémon von ihm. Aber ich habe euch ja gesagt, heute kommt nicht der Ding im Kampf. Da kommt erst nächste Folge. Das dauert mir tatsächlich zu lang. Ich versuche mal mit 2 Mit den Talon geht nicht. Das Ding hat äh, Donner. Das ist so krass, wenn es trifft. Damn. Hm. Machen wir erstmal Watteschild. Machen wir jetzt mal alle Attacken, damit ich Zufluch machen kann. Der Zufluch hört sich noch eine mega geile Attacke an. Super. Yeah, ich laber gar nichts, weil ich gerade selber am überlegen bin, wie ich das ganze vor vorangehe. Ähm, super. Kopflos. Oh! Perfekt! Gegen Schlag und danach Zuflucht! Das ist mein Zufluch Nice! Let's go! <lacht> Wie das aussah. Nice! Zufluch ist dann mega OP! Intellion und Cremie level up! Alter, also, Intelli ist so OP! Hydro Pumpe! Holy shit! Warte, ich muss mal Hydro Pumpe keine Runde aussetzen? Let's go! Aber nur, genau, ich kann von 80. Und hat noch, hat nur 5. Einen Moment, bevor ich das mache. I'll pass. Sorry. Oh, Tauton Oh, ich habe so Hunger gerade. <lacht> Warum auch immer. Ich nehme die ganze Zeit schon auf. Den ganzen Tag lang. Und ich weiß nicht, ich habe nicht viel gegessen. Ich hab Hunger. Tortunator. Yo, Tortunator. Wollte ja zwar eigentlich meine äh, mega tank zeigen, ne? Aber meine Hydro-Pumpe, aber tja, kriegst du nur den Finger. Dein vorletztes Pokémon nach Silenbrims 55 ab. Heilopfer. Äh. Why you wanna come mit sudoku Libeldra. Keine Ahnung, was dagegen effektiv ist. Das Drache. Und Flug. Dracheflug ist das. Ich weiß nicht was ich ansetzen soll ey irgendwann bräuchte ich irg einfach unbedingt so eine tabelle die ich einfach irgendwo direkt neben mir stehen habe oder so und dann kann ich immer gucken okay okay okay, okay da da, das okay wisst ihr was ich meine ich brauche das dringend ihr seht ich habe keinen blassen schimmer mit den typen ich bin zu dumm dafür so duralodon jetzt geht's an die wurst und machen darf das Zwollock Ich werde gegen dann gewinnen. Also besiege ich dich erstmal, bevor ich überhaupt gegen ihn kämpfen kann. Aha. So Giga Dynamax und ich mach nur normales Dynamax, aber passt schon, Leute, passt schon. Dyna Faust. <lacht> Yeah <lacht> weht ihr Winde, mein Partner wird Mal aus dem Start abussen. Yeah, ha, ich bin cool. Ja? Müssen weißt du das? Du bist aber nicht cool genug, um zu gewinnen. Das kann ich ja sagen. Okay, interessant. Äh, ja, komm mal ran. In Hoffnung auf den Volltreffer! Hm. Das wird schon. Ich hoffe, ihr seid äh, gehyped auf die nächste Folge. In der nächsten Folge. Ja. Dann werden wir schon gegen Dillon kämpfen. Das ist schon das Ende, Leute. Das ist schon das Ende. Komm, bitte. Volltreffer jetzt noch. Komm. Ich brauche Glück. So sterbe ich. Yes. Das war kein Volltreffer, aber trotzdem. Nice. Wir haben gewonnen. und dürfen gegen und kämpfen. Der nächste Folge. Kusi level up. Nice. Es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren. Aber ein viel lindert den Schmerz. Michael hat den Sieg errungen! Ich fasse es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Und dann kommst du mit einem Team an, das noch tausendmal besser ist. Unglaublich, wie viel du in so einer kurzen Zeit dazu gelernt hast. Ich gehöre noch längst nicht zum alten Eisen, aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Lass jetzt nicht locker und sechs, Die Gold Nummer 1, Michael hat einen unfassbaren Sieg erfahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, den Deleon selbst eine Empfehlung für die Arena Challenge geschrieben hat, wird nun beim champ Cop teilnehmen. Oder beim Champ Match. Hier ist das Ergebnis des Finales. Wow. Ey, gleich ist es soweit. Was? Oh, das ist Libalo. Ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Ja, jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, wen von euch beide ich anfeuern soll: meinen großen Bruder oder meine Rivalin. Puh, das ist echt keine leichte Entscheidung. Libero! Jo, lass mich aber ja machen. Ach, stimmt, Mario Götze. Du meinst. Komm es? Götze, komm es. gleich Du meinst, ich soll Maike anfeuern? Ja, das habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seit wir Fohlungheim verlassen haben. Äh, naja, also eigentlich wollte ich ja nur, dass du mir Essen bringst und äh, mich wieder mit äh, Memon spielen lässt. Eigentlich gibt's ja gar nichts zu überlegen. Mann, ich werde hier voll ignoriert. Abends, ah, lieber Lou? Mach das Unmögliche möglich und schlag den unschlagbaren Champ. Du musst gewinnen. Yeah, mach das, schaffst das. Lieberloh. Ich finde immer, dass Lieberloh aussieht wie einer, der aus äh, Ringfit Adventure könnt, aus, äh, kommen könnte. <lacht> Na egal. Um, Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung. In der nächsten Folge gibt es dann den ultimativen Champ-Kampf gegen... Darion! Verpasst das bloß nicht!